Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outtakers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, die wunderbare Königin der Radio Morning Shows, Gelinde Jenicke. Hallo, ich freue mich sehr. Liebe Grüße vom gesamten Haus. Das neue RS2 grüßt, jetzt habe ich es gesagt, damit wir auch wissen, wo wir einschalten. Wunderbar, ja. danke, dass du dir die Zeit genommen sehr hast. Sehr gerne, dagegen, danke, ich dass weiß, ich hier sein darf. Du ich freue musst... mich immer über schöne neue Dinge. Ja, und du musst ja bestimmt morgen wieder früh aufstehen, ja, um die darf. Hörer zu beglücken. Richtig. Bei The Outtakers geht es darum, um äh, sogenannte Zungenbrecher. Das sind so Fischers, Fritze, Fisch, Frische, Fische. Kennt jeder, ist mehr oder weniger schwierig. Ich habe hier 40 Karten mit, wir nennen sie Outtakers. Du darfst dir fünf davon aussuchen. Und äh, ich lese dir jede Karte einzeln zweimal langsam vor, damit du es dir einprägen kannst. Und dein Job ist es dann, diese Sätze zweimal fehlerfrei zu wiederholen. Ja. Packst du das, ja. gibt es... Für jeden Outtaker 100 Euro. Ja. Das heißt maximal 500 Euro und die spende ich dann an eine Organisation deiner Wahl. Gerne. Ja. Wollen wir anfangen? Ja. 40 Karten, welche hättest du gern? Die von unteren 5, von... bitte. Die unteren fünf? Ja, quick and dirty. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die anderen Schweinereien kommen weg. Ja. So. Bist du bereit? Ja, noch mal ein bisschen einschwingen. Ich bin im Flow. Du bist im Flow. Okay, ich habe fast den Eindruck, du hast das schon mal gemacht. Ehrlich gesagt nicht so sehr, aber ich mag alles, was mein Gehirn fordert. Also ich bin ja eigentlich ganz froh, wenn ich einen Satz sprechen kann, ohne hinzufallen. Deswegen, ich nehme diese Herausforderung an. Bin aber nicht traurig, wenn ich es nicht schaffe. Nur um das Spendengeld natürlich. Das glaube ich auch. Okay, aber immerhin, dem morgen früh... Musst du ja sowieso wieder Sätze reden, ohne hinzufallen. Ja, aber nicht so, ne? <lacht> ich fange mal an. Ja. Es lagen zwei zischende Schlangen zwischen zwei spitzen Steinen und zischten dazwischen. Das Geheimnis ist ja, sich das bildlich vorzustellen, damit man die Geschichte nicht vergisst. Mhm. Eva Habermann hat das auch versucht. Ja, sehr clever. Gute Frau, kluge Soll Frau. Soll ich es noch mal vorlesen? Ja. Es lagen zwei zischende Schlangen,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 Bereit für die Zweiten? Yes, Sir. Der ist ein bisschen kürzer, mhm. geht ein bisschen um Landwirtschaft. Aha. Ähm, Pferde mampfen dampfende Äpfel. Richtig. Dampfende Pferdeäpfel mampft niemand. Richtig. Wäre zumindest ein interessanter Fetisch. Vielleicht ist da ja irgendwas drin, was gesund ist. Der Hund äh, frisst das gerne. Ja, aber das solltest du dir jetzt nicht visualisieren. Also Pferde mampfen dampfende Äpfel, dampfende Pferdeäpfel mampft niemand. Pferde, Mampfen, dampfende Äpfel, Dampfende Pferdeäpfel mampft niemand. Och Mann! Pferde, Mampfen, dampfende Äpfel, dampfende Pferdeäpfel mampft niemand. <lacht> Sehr gut. Das ist wirklich das ist gut fürs Gesicht, ist wie Gesichtsyoga. Ich finde der Fort... Also ich es, sehe schon besser aus. Man sieht es ne? wirklich. Man sieht es schon, ja. Also es ja. ist... Äh, mal sehen, was bei... Wunderbar. Mal sehen, ich was jetzt kommt. Ich gehe ein paar Karten nach Hause und übe das, das wir da Spiegel. Wir machen da vielleicht nochmal so ein Gesellschaftsspiel draus. Ja, mal das gucken, ist gut. So Ravensburger oder sowas. Mal gucken. Ja. Oder vielleicht in deiner Sendung. Mal gucken. Ja. Äh, jetzt, komm, jetzt kommen wir zum Z. Zehn zahme Ziegen zogen zehn Centner Zucker zum Zoo. Zehn zahme Ziegen 10 Cent Zucker zum Zoo. Ich könnte es versuchen zu rappen. Bitte. 10 sahme Ziegen zogen 10 Cent Zucker zum Zoo. Jo. 10 sahme Ziegen zogen 10 Cent Zucker zum Zoo. 10 sahme Ziegen zogen 10 Cent Zucker zum Zoo. 10 sahme Ziegen zogen 10 Cent Zucker zum Zoo. 10 sahme Ziegen zogen 10 Cent Zucker zum Zoo. 10 sahme Ziegen zogen 10 Cent Ziegen zogen 10 Cent Zucker zum Zoo. Yo. Yo, Brother. Oh. Ja, okay. Check it out. Toll. 300 Tacken. Herzlich oh Gott, nicht. ich das muss es jeden ist Tag machen. Okay. Kann ich jeden Tag kommen? Äh, Wie viele Karten sind es denn insgesamt? Fünf. Nee, auf deinem Stapel. So, das sind 40, aber ich habe noch weitere Schweinereien. Aber das, da ist äh, der Schwierigkeitsgrad noch mal ein bisschen höher. Weil okay. wir waren ja, noch, äh, ja also wir sind na, für das erste ich, Mal. Ne? Deswegen, fürs erste mhm. Mal. Wenn du wiederkommst, habe ich. Oh, da. Wieder, ja. oh, okay. mhm. So, jetzt kommt wieder ein bisschen längerer und mhm. ich bin sicher, da wirst du auf deine Grenzen stoßen. Mhm. Mischwasserfische heißen, Entschuldigung, nochmal. Ich habe das auch noch nie gehört. Das ist auch gut so, du sollst dich ja nicht vorbereiten können. Nein, ich meine <lacht> Mischwasserfische. Ja, ja, das... Die, ich glaube, Mischwasser sind halt. Was ist denn Wischwasser? -Wass ja, geht schon ich los. Ich glaube, okay. das das, was die BSR mit den Straßen nach reinführt. Ja. Also, Mischwasserfischer heißen Mischwasserfischer, weil sie im Mischwasser Mischwasserfische fischen. Ich bin seit 4.30 Uhr wach, <lacht> möchte ich mal sagen. Ich habe schon sehr viel gesprochen heute. Mischwasserfischer heißen Mischwasserfischer, weil sie. Im Mischwasser Mischwasserfische fischen. Mischwasserfischer ja. <lacht> heißen Mischwasserfischer. Weil sie im Mischwasser Mischwasserfische fischen. <lacht> Hervorragend. <lacht> das, das ist gut. aber toll. Das, das nehme ich wirklich mit in die Sendung. Das mhm. kann hier mein Co-Moderator, der Big Mo, kann das rappen. Der kann, das daraus, kann er bestimmt. Dann das kann der bestimmt. Einen ja. kleinen Beat drunterlegen oder sowas. Ja. Also da gibt es auch, ja, da haben wir ja genug Futter halt hier, ne? Ja. Gelinde, 400 ja. Euro. Willst du an die letzte ran? Ja. Okay. <lacht> okay. Oh, ich fühle es schon. <lacht> <lacht> der Kottbusser Postkutscher putzt den Kottbusser Postkutschkasten. Aber warum? Warum gibt es denn keinen Postkutschkastenputzer? Postkutschkasten. Ja, wahrscheinlich ist das Schuhputzzeug da Warum drin, muss er, er das was. selber machen? Ja, ansonsten ja, wäre der Postkutschkastenputzer wäre das. Und dann. noch mal feucht durchwischen, der arme Mann. Der Kottbusser Postkutscher putzt den Kottbusser Postkutschkasten. Der Cottbuser Postkutschenkutscher? Kutscher Wie? Nee, der sieht besser aus. Der Cottbuser Postkutscher putzt, ah, Post Post putzt den Cottbuser Postkutschkasten. Mhm. Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten. Der Cottbuser Postkutscher Putz den Cottbusser Postkutschkasten. Vorrangig. Vor allem, man muss ja dabei so das machen. Ist, ja, einschwingen. Der Cottbusser Postkutscher putz den Cottbusser Postkutschkasten. <lacht> Yo. Das gibt mal Mo. Der wird, der, wird, der wird sich freuen. Toll. Oh. Ich habe hab eine Eingebung gehabt. Das kann ist, er nicht. Du hier, musst ist der, du mal hier ist der Text. Mach mal ein Beat dazu. <lacht> Gerlinde. Yes. Fünf richtige. 500 Euro. Oh Gott, ist das das Tollste. Das ist tolle Leistung. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das so einwandfrei klappt. Das sind 500 Euro für dich. Wir spenden die an eine Organisation deiner Wahl. Hast du dir da vielleicht schon Kandidaten rausgesucht? Ja, das geht an die Berliner Obdachlosenhilfe. Es wird jetzt immer kälter und die liegen mir besonders am Herzen, weil ich glaube, dass dieser Schritt in die Obdachlosigkeit einfach ein sehr kleiner ist und ich bin zum beispiel wahnsinnig dankbar dafür dass ich so ein tolles soziales umfeld habe was mich in jeder situation ähm, unterstützen würde aber ich glaube dass es viele menschen gibt die das nicht haben und da ist dieser schritt zu fallen ohne hilfe einfach äh, ein ganz kleiner manchmal äh, zum abgrund das mhm. heißt es könnte dich und mich treffen äh, und deswegen äh, liegt mir das sehr am herzen weil das sind ja, also ich meine, wir sind ja alle gleich und äh, die Vorstellung, kein Zuhause zu haben und zu frieren auf der Straße und angewiesen zu sein ob, auf, mhm. auf äh, Almosen anderer, das stelle ich mir nicht vor, nicht gerne. Und deswegen mhm. freue ich mich, dass es an die Berliner Obdachlosenhilfe geht. Das ist eine gute Wahl. Jo. Das werden wir so machen. Dankeschön. Das war... Die Outtaker für diese Woche. Mein Gast war die wunderbare Gelinde Hirsch. Ich wunderbar schon zum zweiten Mal bin, das ja toll. Ja, ist ja so, ich ich bewundere bin eigentlich dich. gar nicht ich so wunderbar. Ich wundere dich. Wunderlich? Ich bewundere dich. <lacht> ich bewundere dich. Ja, ja. ja, jetzt kommt der Spruch, ich möchte ihn so gerne sagen. Und bitte. Ja, und nicht vergessen, Abonnier abonniert die Scheiße. Scheiße. Cool. Danke dir vielmals. Ja, gerne. Danke. <lacht>